Mein Name ist Oliver Hölzer, ich bin Spendenläufer bei Lauf mit Herz im Rahmen des Badmarathons. Ich laufe dafür das DRK-Kindernotarztwagenprojekt. Das Kindernotarztwagensystem wird ausschließlich über Spenden finanziert. Unsere Patienten die gehen vom Neugeborenen bis zum Jugendlichen. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich mit einer Spende unterstützen unter www.laufmitherz.de. mit Jetzt sind Sie dran, ich darf jetzt weiter trainieren.